welche Triebkräfte, Interessenlagen und ökonomischen, ökonomische Zusammenhänge stecken dahinter, aus spanischer Sicht darstellen? David, vielen Dank. Kann man mich hören? Vielen Dank. Ich hoffe, dass ich... Ich kümmere mich jetzt sehr lange um die Geschichte in Spanien. Man kann sagen, dass Spanien ein Heimeignungsstaat ist, das heißt, die Menschen kaufen eher. Ähm, in den 1950ern hatte Spanien eine der niedrigsten Hauseignungsraten der Welt. 55 Prozent haben gemietet. Und später haben dann 95 Prozent gemietet. Und Franco Seda wollte sein Land transformieren. Er wollte, dass es ein Land mit Menschen mit einem tatsächlich eigenen Haus gibt, sondern keine Proleten, ehrlich gesagt. Und indem man den Leuten ihr Eigenheim gegeben hat, konnte man das Regime ein bisschen ändern. Und da hat das eben alles angefangen. Was kann ich denn noch so sagen? Natürlich kommen wir aus einem Land, wo es einen Bürgerkrieg gab, in dem sehr viele Häuser zerstört wurden, wo sehr viele vom Land in die städte gezogen sind deswegen gab es viele leute ohne haus ohne heim viele leute sind deswegen verzweifelt leben in kleinen hütten in den slums und in franco regime wurde davon ausgegangen man muss häuser bauen die wir BPOs nennen was offiziell geschütztes Heim, Eigenheim ist. Und das wird auch vor dem Markt geschützt. Und in diesen Entwicklungen, in diesen BPOs, gab es dann eben sehr viele Häuser, die von Franco ge äh, gebaut wurden. Und diese Häuser wurden allerdings den Leuten, die sie am meisten brauchten, nicht gegeben. Die wurden trotzdem immer gekauft. Also man konnte die kaufen auf zu einem sehr günstigen Preis. Also das, was Franco da gemacht hat, hatte einen sehr großen Einfluss, was auch einen sehr großen wirtschaftlichen Faktor darstellt. In den 50ern und 60ern hat die Wohnungsindustrie auf jeden Fall einen Aufschwung gesehen, aber eigentlich kam sie nie so richtig ins Rollen. Ich versuche hier zu sagen, dass diese Häuser einen Einfluss hatten und in den 50ern und 60ern sind sehr viele Touristen nach Spanien gekommen. Deswegen wurde verstanden, dass je mehr Touristen kommen, desto mehr braucht man eine Industrie. Mehr Infrastruktur, mehr Hotels und alle möglichen Unterkünfte. In der Wohnungsindustrie hatte man und die Tourismusindustrie. Deswegen musste man die irgendwie zusammenführen. Der Tourismus hat sich dann eben weiter und weiter ausgebreitet und entwickelt. Und da wurde dann ein Potenzial von lateinamerikanischen Käufern gesehen, die dann eben auch Häuser gekauft haben. Und da hat man dann nach kurzer Zeit den ersten großen Häuserboom gesehen, in 1970 bis 1983. Und das ist explodiert und in einer globalen Krise geendet. Und in 1975 hatten wir die erste Demokratie, in den 80ern hatten wir die Liberalisierung der Banksektoren. Deswegen haben wir eine, die Bedingungen für den Häuserkauf ein bisschen erleichtert. Wenn man da also ein Haus kaufen wollte, hat man von vielen Banken einen Kredit bekommen oder eine Hypothek. Und Deshalb wurde vom Land selbst eben vereinfacht, ein Haus zu kaufen, durch Hypotheken, durch Kredite. 1985 bis 1992 hatten wir den zweiten Bauboom. Natürlich gab es da viel mehr Häuser wieder über das gesamte Land. Eine Sache ist sehr wichtig. Nicht nur im ersten, sondern auch im zweiten Boom und auch im späteren hat das Land sehr viele Häuser gebaut. Viele Leute haben in Häuser investiert, viele Leute haben auch ein zweites Haus gekauft, aber es gab sehr viele Leute, die trotzdem immer noch kein Zuhause hatten. Und das muss man hervorheben, weil es ein Land gab, was mehr gebaut hat, als man braucht, aber es gab trotzdem sehr viele Leute, die immer noch kein Zuhause hatten. Und es gab einen Bericht, wo mehrere Millionen Menschen keine, keine Heimat hatten. Deswegen springen wir jetzt ein Stück in der Geschichte nach vorne. Nach dem zweiten Bauboom, wir waren in der Europäischen Union und 1997 bis 2008, gab es den dritten Bauboom wo das Land auch von internationalen Bankengeldern erhalten hat. Und wir hatten natürlich jetzt nicht mehr mehr gebaut, als wir brauchen, aber die, Bau, ja, die Menge an Bauten hat ein sehr interessantes Level erreicht. Durch die Finanzkrise 2008 haben sehr viele Leute ihr, Hause, ihr Zuhause verloren. Wir haben leider keine richtigen Daten dazu, die, die, die das Ausmaß beschreibt, aber wir haben herausgefunden, dass mehrere Millionen ihre Häuser verloren haben. Und 2012 ist die Regierung mit, hat die Regierung eine Vereinbarung mit verschiedenen Fonds gegründet, um Investitionen. Zu sichern. Die. Durch die Krise waren ungefähr drei bis dreieinhalb Millionen Häuser leer und diese Fonds sind dann in unser Land gekommen, haben erwartet zu investieren, was die Regierung mit ihnen ausgemacht hat und ihnen quasi den roten Teppich ausgerollt für alle möglichen Vereinbarungen, alle möglichen Investitionen, auch um die im Vorstand zu sitzen, beispielsweise. Es gab alle möglichen Veränderungen, die für diese, ja, für diese Fonds äh, positiv ausgelegt waren. Einige hatten dann danach hinterher keine Wahl mehr, ob man das Haus kaufen oder mieten kann, weil dieses Haus dann diesen Fonds gehört hatte. Und das ist, wo wir uns momentan befinden. Wir haben gerade eine riesige Krise. Die Fonds sind hier unsere Puppenzieher. Und ihnen gehören mehr als 50.000 Häuser bzw. Heime in Barcelona, Madrid, Valencia und die Mietpreise sind tatsächlich eher gestiegen, auch durch die Pandemie und hoffentlich können meine Freunde aus Madrid hier noch ein bisschen weiter dazu sagen. Wir sehen hier, wie Geschichte, Politik und Wirtschaft äh, sich verknüpfen zu dem, was wir heute Wohnungskrise nennen und bevor ich jetzt äh,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 Okay. Kein Problem. <lacht> also die Situation in Frankreich betreffend ähm, der Wohnungen. Wir sind ein bisschen dazwischen. Etwa die Hälfte der Personen in Frankreich sind Eigentümer. Etwa 40 Prozent mieten. Und unter diesen Mietern kann man sagen, dass die Hälfte Sozialwohnungen mieten. Ich möchte auch ein bisschen auf die Geschichte von sozialem Wohnungsbau in Frankreich eingehen. Die Sozialwohnungen haben begonnen in Frankreich im 19. Jahrhundert. Von Anfang an haben wir drei Kategorien dabei gehabt. Drei Arten von Eigenbewohnern gab es in diesen Sozialwohnungen. Einmal gab es öffentliche Sozialwohnungen. Diese wurden gebaut von den Kommunen, von den Departements, von den Gebietskörperschaften. Außerdem gab es Sozialwohnungen, die von Firmenchefs gebaut wurden, um Arbeiter dort unterzubringen. Und drittens gab es eine weitere Kategorie, und zwar wohltätige Organisationen. Die Sozialwohnungen heute sind angegriffen. Der Staat engagiert sich nicht mehr so sehr und wendet sich ab vom sozialen Wohnungsbau. Die Sozialwohnungen wurden einst vom Staat finanziert. Bis vor einigen Jahren gab es da Hilfsleistungen, und zwar direkte, vom Staat, um diese Sozialwohnungen zu bauen. Heute finanziert der Staat das nicht mehr. Es gibt keine direkte Finanzierung mehr. Es gibt ja diese drei Kategorien von sozialen Wohnungsbau. Und diejenigen, die ähm, Firmenchefs gehören, die werden heute immer wichtiger. Das sind also soziale Wohnungen, die direkt von Firmenchefs in Frankreich gemanagt werden. Der soziale Wohnungsbau wird immer mehr ähm, vom Markt abhängig. In den 60er, 70er Jahren war das noch anders. Damals wurden für symbolische Werte ganze Gebäude verkauft. Heute ähm, wer, findet der Verkauf statt zu Preisen wie auf dem normalen Wohnungsmarkt. Die Sozialwohnungen, die den Kommunen und Gebietskörperschaften gehören, sind immer mehr bedroht. Es gibt da verschiedene... Gesetze, die ähm, dazu führen, dass die Situation in diesem Bereich immer schwieriger wird. Es gibt keine sicheren Normen mehr in diesem Bereich. Es gibt also immer weniger soziale Wohnungen. 2,2 Millionen Menschen brauchen soziale Wohnungen und warten darauf. Das ist die aktuelle Situation in Frankreich. 2,2 Millionen warten und nur 410 Wohnungen werden jährlich vergeben. Das ist also sehr schwierig. Außerdem leben 2,8 Millionen Menschen schlecht in Frankreich, in schlechten Bedingungen. Es gibt also sehr wenige soziale Wohnungen. Hinzu kommt, dass die Mieten steigen und zwar auch im privaten Sektor. Auch ähm, Vertreibungen ähm, finden immer mehr statt. Immer mehr Mieter werden aus ihren Wohnungen herausgeschmissen. Die Gesundheitskrise verstärkt die schwierige Situation noch mehr. Die Vertreibung, ähm, die Zahl der Vertreibung hat sich verdreifacht in Frankreich. Die Spekulationen kommen auch noch hinzu und machen die Situation schwieriger. Die ähm, Hilfsleistungen vom Staat sind nicht ausreichend, um Mieter zu unterstützen. Die teure Miete hilft tatsächlich dem Staat, da der Staat dadurch mehr Steuern einnimmt. Profite aus hohen Mieten spielen in Frankreich eine wichtige Rolle. Die teuren Mieten sorgen dafür, dass der Privatsektor immer reicher wird und der Staat auch immer mehr profitiert. Das ist also ein ähm, heute auch sehr wichtiges Thema. Es wird viel spekuliert. Manche Wohnungen werden frei äh, stehen heute leer und das, ähm, obwohl die Situation so schwierig ist. <lacht> Also der Staat engagiert sich immer weniger, gleichzeitig äh, profitiert er von <lacht> Finanztransaktionen und von den hohen Mieten. Das ist also die aktuelle Situation. Merci Mary, das, das, das war sehr interessant und äh, bevor ich jetzt gleich auf...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 sehr vernachlässigt worden sind, da wurde nicht investiert, weil es ja darum ging, Rendite für die Aktionäre zu erwirtschaften. Äh, speziell im Osten der Stadt haben wir nochmal eine andere Situation, denn da äh, können wir mittlerweile von drei Enteignungen sprechen. Das Gros der Wohnungen im, im Osten war ja äh, kommunal, gehörte der Stadt, äh, war also, oder man kann auch sagen, es war Volkseigentum.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 Ich hoffe, es geht Ihnen allen gut, weil es sehr viel Information schon am Freitagmorgen gab. Aber ich äh, freue mich, Sie alle zu sehen. Ich komme aus einem Organisationsnetzwerk aus Europa. Wir sind 34 Gruppen ungefähr, die im Feld arbeiten, die sich gegen Enteignungen und Vertreibungen einsetzen. Beispielsweise auch setzen wir uns für äh, Mietsenkungen ein und die Diskussionen, die wir jetzt hier hatten, sind genau die, die wir auch in unserem Netzwerk führen. Und unsere Gruppen kommen aus 20 verschiedenen Ländern. Wir haben gehört, dass es Vonovia gab wo Deutsche Wohnen, aber es gibt auch das äh, Haussystem in Spanien. Aber wo ist denn da der Zusammenhang? Wir haben uns 2013 als erstes Mal äh, getroffen. Wir haben über die Wohnungssituation in Europa gesprochen und wir wollten die Mechanismen dahinter verstehen. Deswegen haben wir mit Rosa Luxemburg Stiftung dieses Buch hier geschrieben, was man online auch kostenlos findet. Das ist die Finanzialisierung von Häusern. Und in diesem Buch wollen wir alle Realitäten dieser verschiedenen Regionen in Europa miteinander verbinden. Warum es so viele Vertreibungen in Spanien gibt, warum die Mieten in Berlin so hoch sind, warum soziale Wohnungen auch privatisiert werden, aber vielleicht auch, die, warum die Hypothekschulden nicht ganz so hoch sind als in anderen Ländern. Da haben wir einen gemeinsamen Nenner gefunden, als wir das Banksystem analysiert haben und wie sehr nah die Wohnungslage und die Banklage tatsächlich miteinander verwoben sind und wie sehr alles miteinander zusammenhängt. Deswegen haben wir die Analyse versucht mit Geschichtshintergrund. Und das, was wir herausgefunden haben, war die 2017er Krise in den USA. Es, hat, es ist explodiert. Und es wurde zu einer Finanzkrise. Und es hat alle europäischen Banksysteme ebenfalls. Einfluss. Was passiert ist, ist, es gibt einige Regionen in Europa, die mit der Hypothekenkrise umgehen mussten, Spanien, Portugal, Griechenland und natürlich auch andere Länder und sie wurden entweder vertrieben, wurden bedroht, weil viele Hypotheken ausgestellt wurden an diese Leute, damit sie tatsächlich ein Haus bekamen. Die Leute waren dann natürlich sehr glücklich, Heimeigner zu sein, weil sie ein Haus wollten. Und das günstigste, um an ein Haus zu kommen, war, eine Hypothek aufzunehmen. Das ist sehr wichtig zu sagen, weil in Europa eine Idee von Krise, der Krise in 2008 war, dass die Leute selber für die Wohnungs- und Heimprobleme waren. Aber die, die dafür verantwortlich sind, haben in einem Land gelebt, wo es keine erschwingliche Wohnungslage gab. Also ist jetzt die Frage, wie die Banken diese ganzen Hypotheken ausstellen konnten in Spanien, in Portugal, in Griechenland, in diesen ganzen Ländern. Wie haben die Banken so viel Geld bekommen? Und wir haben herausgefunden, dass viele dieser Finanzierungen der Banken aus zentraleuropäischen Banken kommt. Wenn diese Banken aus dem Umfeld, also die Hypothekenkrise, der Hypothekenkrise bevorstanden, konnte das die gesamte europäische Ökonomie beeinflussen. Und die Europäische Zentralbank hat sich dann dazu entschieden, etwas zu ändern und die Europäische Zentralbank hat normalerweise nicht mit sowas zu tun, nicht mit Heimproblemen zu tun, sondern, aber wenn es um Hypotheken geht, hat auch die Europäische Zentralbank indirekt etwas damit zu tun hat und indirekt auch einen Einfluss, weil dazu gezwungen wurde, dass die, wenn Heimeigner faule Kredite nicht bezahlen konnten, dann wurden sie gezwungen, rauszugehen, nach 90 Tagen. Und das ist halt das, was in diesen ländlicheren oder umgebenden Regionen passiert. Und diese Probleme könnte man beheben, wo dort versuchen Fonds, Investments, damit sie ihr Kapital sichern können. Deswegen investieren sie in Land und in Häuser und Wohnungen. Und das ist sehr lukrativ natürlich, wie das Ingrid schon erklärt hat. Es gibt sehr viele... Profite für äh, Shareholder. Es gibt auch äh, sehr viele Sachen, die ich noch sagen könnte, aber ich mache jetzt nur einen Punkt noch. Die Sicherung ist, wo ich darüber sprechen möchte. Man sieht also die Peripherie, man sieht die Zentralregion und eine Ausnahme ist Belgien. Es ist kein keine Mietnation, auch wenn es um Mietnationen rum oder zwischen Mietnationen steckt, sondern da gibt es sehr viele Häuser. Und das entsteht durch die Sicherung von Hypothekschulden. Das heißt, die Bank macht ein Paket, und es werden dann zwei Fonds verkauft und das kreiert dann auch Profite. Das sind, es gibt natürlich äh, noch viel mehr, was ich sagen könnte, aber das ist was für wann anders. Eva, wir haben jetzt, glaube ich, sehr genau gesehen, dass im Zentrum das die Frage des Eigentums, die Frage der Rendite, die Frage der Banken steht und wir sind zum Schluss zu dem Anfang zurückgekommen,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 Also, also, Und auch international, würde ich sagen, geht äh, sehr viel. Ähm, aber noch mal ganz kurz dazu ist auch, der Staat ist ja indirekt auch immer ähm, beteiligt. Auch wer zahlt denn am Ende die Profite für Vanovia und Deutsche Wohnen? Also in Deutschland gibt es zum Beispiel, also wir haben jetzt in Frankreich gehört, dass der Staat eigentlich ein bisschen mitkassiert an, ähm, an den steigenden Mieten durch die Steuern. In Deutschland ist es so,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 So, all the that Während dieses gesamten Prozesses haben wir gesehen, dass die Regierung mit bestimmten Bereichen solidarer war als in anderen. Das haben meine Kollegen so auch schon gesagt. Und das hat Konsequenzen dazu gehabt, dass der spanische Staat jetzt wenig für, für das Wohnen generell tut. Wir haben wenig Sozialbau in Spanien. Und ich denke, eine der Maßnahmen, die die Regierung ergreifen müsste, ist, dass wir diesen Markt regulieren müssten. Die Regierung hat diese Macht allerdings nicht. Denn, wie wir schon gesagt haben, gehören viele der sozialen Wohnungsbauten gewissen Gesellschaften. Die Regierung hat auch keine Daten zum Thema Wohnung und Wohnen. Es ist also spannend jetzt zu sagen, dass Idealista eine... Plattform, die in vielen Ländern existiert. Sie existiert in vielen Ländern, in denen Menschen nach einer Wohnung suchen. Und das ist ein privates Unternehmen. Die Regierung hat also keine Möglichkeit, dieses Wohnungsproblem zu verstehen. Das dann gibt es noch all diese Verletzungen des Wohnungsrechts. Diese sind alle nach der Wohnungskrise geschehen. Diese Plattform, die ich erwähnt habe, hat einen Entwurf verabschiedet, der versucht, das Recht auf Wohnen in Spanien umzusetzen. Und das wird jetzt gleich von Laura nochmal erklärt. Eh, la Propuesta de Ley de los Movimientos Sociales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 vermieten, verkaufen oder sonst was mit ihnen machen, aber eigentlich, der eigentliche Grund und Zweck dieser Wohnungen oder dieser Wohnräume wird noch nicht verfolgt. La ley que está tramitando el gobierno en el Congreso no tiene nada de esto. Y estos son los elementos esenciales que protegerían y garantizarían el derecho a la vivienda. Nosotras eh, incluimos cinco elementos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 was das Recht angeht und das Recht auf Wohnen. Nun, in Frankreich haben wir verschiedene Gesetze. Gesetze, die äh, Mieter schützen sollen. Verschiedene Gesetze ähm, und auf die möchte ich noch einmal genauer eingehen. So ähm, ja, ich möchte einmal erklären, wie diese Gesetze zustande kamen. Ich möchte drei Beispiele nennen. Zunächst einmal das Recht auf Erwerb. Das ist ähm, steht in Verbindung zum ähm, Gesetz gegen Spekulation. Nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, wurden viele Häuser es standen viele Häuser leer, viele Menschen hatten ihre Häuser verloren. Es gab das Beschlagnahmungsgesetz, das von ähm, dem damaligen Parlament angenommen wurde. Laut diesem Gesetz konnte der Staat Häuser beschlagnahmen, die leer standen. Der Staat konnte so sicher gehen, dass die leerstehenden Häuser genutzt werden konnten. Das war also dieses erste Gesetz. Nun kommen wir zum nächsten. All das ähm, geschah nach dem Zweiten Weltkrieg im Zusammenhang mit der Resistance und den ganzen Bewegungen der Zeit. Zweitens ein Gesetz, das ähm, sich um Vertreibung von Mietern im Winter dreht. Zwischen dem 1. November und dem 31. März dürfen Mieter nicht aus ihrer Wohnung vertrieben werden. Dieses Gesetz gibt es seit 1954, c'était un très kalter L'appel euh, de l'abbé Pierre, euh, qui, a, euh, qui, a, qui est passé à la, à la radio et qui a appelé euh, à un gros mouvement de solidarité avec les sans-abri parce que des euh, familles étaient, étaient, mortes, étaient mortes de froid. Donc, ça, c'est la, la deuxième loi, la, la, la très vivernale. Euh, Et La troisième, c'est la loi pour le, le droit au logement opposable. Celle-là est beaucoup plus récente. Celle-là, euh, c'est suite aux, aux actions, aux mobilisations euh, du DAL et d'autres organisations. Organisation. Gesetze. Ähm, ich werde hier Nicole Ra zitieren. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen. Das ist eine Anwältin, die leider vor kurzem verstorben ist. Eine sehr wichtige Anwältin, auch eine Aktivistin. Ich habe äh, gelesen, dass sie gesagt hat, Also es gibt einen Zusammenhang zwischen einem Recht auf Wohnen und ähm, der Umsetzung und dafür braucht es soziale Bewegung. Das ist sehr interessant, ähm, denn von diesen drei Gesetzen, die ich genannt habe, wird nur das zweite tatsächlich angewandt, nämlich das Wintergesetz. Tatsächlich ähm, wurde es um zwei Wochen verlängert. Also man kann zwei Wochen weniger aus der Wohnung vertrieben werden. Das war schon mal ein Erfolg. Das Gesetz zur Beschlagnahmung von Wohnungen wird nicht wirklich angewendet. Es wurde in der Vergangenheit angewendet, aber das ist immer noch etwas, für das wir heute kämpfen. Das äh, Gesetz für einklagbares Recht auf Wohnung wird nicht überall angewandt. Wir setzen uns immer noch dafür ein, dass dies wirklich angewandt wird, unter anderem auch diesen Winter wieder. Wir haben uns in Paris versammelt, um dafür zu protestieren. Wir haben da tatsächlich Erfolge erzielen können. Verschiedene Familien, die ohne Wohnung waren, haben so Wohnungen erhalten. Man muss sich also dafür einsetzen, gute Gesetze zu bekommen und dass diese Gesetze dann auch wirklich angewendet werden. Wir können hier ähm, jeder bei uns kämpfen, aber auch zusammen kämpfen, so wie wir das, ähm, wie wir das auch tun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 die Perspektiven, die wir haben, zeigen uns, dass wir sehr viele verschiedene Akteure haben, auch öffentliche Akteure. Ich habe schon über die Zentralbank gesprochen und ich kann auch über die generellen, über die allgemeinen vertretenen Institutionen sprechen, die hier aktiv sind. Denn es gibt viele Entscheidungen, die zum Thema Wohnen auf höherer Ebene getroffen wurden. Eines der Beispiele, das ich hier geben kann, ist nach der Krise. Die Krise, die wir 2008 erlebt haben. Wir haben viele Geländer gesehen, die in einer Austeritätsphase gelebt haben, die diese Maßnahmen auch ertragen mussten, die ihnen auferlegt wurden. Und viele dieser Maßnahmen hatten direkt mit dem Thema Wohnen zu tun. Unter anderem, dass faule Kredite weiterverkauft wurden, was dazu geführt hat, dass Menschen aus ihren Häusern ausgestoßen wurden, dass, sie, dass es Zwangsräumungen gab. Aber es gab auch Änderungen in nationalen Gesetzen. Es gab zum Beispiel ein Gesetz, das das Erstheim schützt. Und wenn man diese verschiedenen Maßnahmen anschaut, dann sieht man, dass dieses Schutzgesetz auch geändert wurde. Die Menschen, die nicht in der Lage waren, ihren Kredit, ihre Boutique abzubezahlen, die konnten auch ihr erstes Haus verlieren, ihr, ihren Erstwohnsitz. Und das bedeutet nicht, dass es also das Erstheim, das ist jetzt nicht das Haus der Großeltern, sondern es ist der Erstwohnsitz, wo sie leben. Diese Gesetze wurden teilweise geändert und wir haben gesehen, dass manche Länder der EU, wie Griechenland, wie Rumänien, wie auch viele andere Länder, die eben nicht Deutschland oder Frankreich sind, in diesen Ländern wurde Druck ausgeübt auf diese Länder. Und der Druck kam von den europäischen Institutionen. Dieser Druck ist spürbar angewandt auf die lokalen Gesetze. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass Griechenland keine Zuständigkeit hat oder nicht auch mit Verantwortung trägt daran, dass diese Gesetze aufgehoben wurden. Aber es gibt viele Akteure auf vielen verschiedenen Leveln, die hier Entscheidungen treffen, die dann wieder auf das Recht zu wohnen Einfluss nehmen. Was ist also passiert? Was möchte diese Europäische Vereinigung tun mit all den verschiedenen Bewegungen, die sich mit dem Thema Wohnen beschäftigen? Als erstes möchten Sie sich zusammentun, um diese Schutzmaßnahmen voranzubringen, damit diese Gesetze zum Schutz des Erstwohnsitzes überall angewandt werden können. Marie hat uns zum Beispiel über... gesagt ah, hat uns über diese Winterregelung informiert. Diesen, dieses Abkommen, dass man im Winter nicht, dass im Winter keine Zwangsräumung erfolgen können. Dieses Gesetz existiert nicht in allen Ländern. Wir wollten also, oder wir versuchen, Dinge, die in manchen Ländern existieren, auch in andere Länder zu bringen. Aber was wir teilweise auch gerne machen würden, ist, die europäischen Institutionen generell ein bisschen unter Druck setzen, sie weiterbringen. Wir möchten Sie alle dazu bringen, dass Sie in diesem Thema vorsichtiger vorgehen. Ein weiteres Beispiel. Während der Pandemie haben wir gesehen, dass Zwangsräumungen gestoppt werden können. Und wir haben gesehen, dass die Banken trotzdem nicht kollabieren. Warum sollte man Zwangsräumungen also nicht generell unterlassen? Warum haben wir einen Virus gebraucht, um uns zu zeigen, dass Wohnungsknappheit ein Problem ist. Wir wundern uns also, warum manche Dinge nicht geschehen, warum dieses Gesetz, das Zwangsräumungen unterbindet, nicht behalten wurde. Und wir haben ein bisschen von Berlin gehört und werden vielleicht auch noch mehr Details bekommen. Aber wir haben gesehen, wie die Menschen in Berlin ein Referendum, nein, Verzeihung, wie sie ein Referendum verabschiedet haben, wo es um einen Mietendeckel ging, was dann aber wieder verhindert wurde, weil es den, das Privateigentum beeinflusst hätte und weil es das Recht nicht gibt, in Privateigentum einzugreifen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn auf nationalem Level nicht mit Privateigentum umgegangen werden kann, kann es dann auf europäischem, Level geschehen, dass Privateigentum limitiert sein muss, wenn dieses Thema so sehr mit dem Thema Wohnen zu tun hat. Es gibt auch andere Maßnahmen, die von den EU-Institutionen unternommen werden könnten. Es gibt viel, was sie tun könnten, um auch die Aktivitäten der Banken zu limitieren. Was ich versuche hier zu sagen und was Philipp auch schon auf eine Art und Weise angesprochen hat ist noch eine weitere Tatsache. Es gibt immer Akteure. Und es gibt immer Akteure, die auch Verantwortung tragen. Diese Akteure, die verantwortlich sind, müssen gar keine Steuern zahlen. Und irgendwie gibt es auch gar nicht viele Gesetze und Regeln, die sie einhalten müssen. Und wir möchten dass die nationalen Regierungen und auch auf EU-Level hier strenger vorgegangen wird, dass es strengere Regeln gibt, die diese Privatfonds, Private Equity Fonds betreffen. Vor allem, wenn es um das Thema Wohnen geht, um das Recht auf Wohnung. Ich möchte auch über diesen EU-Plan sprechen, die nächste Generation EU, Next Generation EU. Dieser Plan, so viel Geld, was so kurzfristig herausgegeben wurde. Die EU hat vielen Ländern viel Geld gegeben, damit sie nach der jetzigen Krise auch mit den Konsequenzen der Pandemie umgehen könnten. Und dieser Next Generation Plan kam jetzt. Dann kommt die Frage auf, warum haben wir kein Geld für sozialen Wohnungsbau? Und ich denke, das ist etwas, was wir hier auch sagen könnten. Wir könnten auch darum um Unterstützung bitten von Seiten der EU, dass sie in diesen Bereich mehr investieren, dass sie die lokalen Autoritäten und die Regierung insgesamt dazu bringen, sich mehr zum Thema sozialen Wohnungsbau einzusetzen. Ja, vielen, vielen Dank, Eva. Das war nochmal ein...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 zum Erwerb von Grund und Boden. Ja, gut, danke schön. Bitte noch eine Frage, dann gehen wir in die Antwortrunde. I will speak in English. Ich werde Deutsch sprechen. Ich versuche, mich kurz zu fassen, aber in Norwegen haben wir sehr ähnliche Probleme, weil viele Menschen ihre Häuser eigentlich besitzen. Aber jetzt wird es so teuer, dass die meisten sich das nicht mehr leisten können. Und die Regierung hat in Oslo ein neues Projekt angestoßen. Die Behörden vor Ort haben angefangen, selber Häuser und Wohnungen zu kaufen und sie dann zu Marktpreisen zu vermieten. Und nachdem man sie für eine Weile gemietet hat, gehört einem das Haus. Wenn man es aber verkauft, muss man es an die Regierung zurückverkaufen. Okay, was ist die Frage? Ist das etwas, was in anderen Gegenden auch benutzt werden könnte und nicht nur in Oslo?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 warum ähm, die Preise des Baus auch so angestiegen sind. Da gibt es vor allem zwei Faktoren. Zunächst einmal ist der Preis für den Grund und Boden so gestiegen und dann ähm, auch noch die Gewinnmarge der Aktionäre. So äh, lässt sich erklären, warum das alles so teuer geworden ist. Was den Grund und Boden angeht, wollen wir, dass ähm, Grund und Boden vergesellschaftet wird? Frankreich ist das Eigentumsrecht ziemlich heilig. Also ist das noch kein Thema, das wir wirklich angehen können. Wir kämpfen aber weiter. Das Recht auf Wohnen, darum kümmern wir uns aber zunächst einmal. Das ist, hat hier Vorrang. Aber noch einmal zur Frage rund um Grund und Boden. Ich glaube, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Jedes Jahr ähm, findet in Cannes im Süden von Frankreich ein großer Markt statt. Ein Markt von Immobilienhändlern. Das Genau, ein äh, Markt, auf dem Akteure des Immobilienmarkts zusammenkommen. Das ist ein großes Forum, wo auch die Gebietskörperschaften ähm, hinkommen. All die großen Akteure, all die großen Geier des Immobilienmarktes sind dort. Sie verhandeln dort über die großen Projekte, die stattfinden in Europa, eigentlich überall auf der Welt. Auf diesem Markt wird entschieden, welche ähm, Länder auch in Afrika verkauft werden. Äh, wir kommen langsam zum Ende und hören jetzt noch zwei Fragen und darauf die Antworten. Und dann versuche ich, Vielleicht etwas zum Mitnehmen zusammenzufassen, wenn das nicht schon mittlerweile vorher gelungen ist. Joanna, bitte. Bonjour, je parlerai en français. Ich werde französisch sprechen. Welchen Einfluss hat das ganze Schwarzgeld, das in Spanien ankommt, auch durch Drogenhandel und so weiter? Welchen Einfluss hat dieses Geld auf den Immobilienmarkt? In Europa gibt man noch Visa aus an die, die investieren und die Häuser kaufen zum höchsten Preis. Wenn Vor allem, wenn der Preis 50.000 Euro übersteigt. Dann kommen... Bitte? Ja, hier, da ist schon jemand. Um, I'll speak in English. Ich werde jetzt Englisch sprechen. Meine Frage ist, ich interessiere mich für die Zusammenhänge zwischen dem Wohnungsmarkt und der Klimakrise und ich frage mich, ob es in Europa Erfolge bei Isolationskämpfen beispielsweise gibt oder Kämpfe dafür und was man so lernen kann. Vielleicht Eva ähm, kann dazu irgendwas sagen. Vielen Dank. Eine letzte Frage. Ich würde gerne etwas über unseren spanischen Kollegen sagen bzw. ihnen etwas fragen. Welche Rolle trägt denn die Institution? Und ich denke, das ist sehr interessant. Ist das in Ordnung? Wenn es möglich ist. Wir beginnen mit der Antwort. Ich glaube, äh, wir fangen einfach mit der letzten Frage an. Wer möchte aus Spanien dazu antworten? David? Ja. Ähm. Vielleicht kann mir Laura helfen. Ich werde es zusammenfassen, weil es ziemlich komplex ist. Also, 2012 gab es Druck auf den spanischen Staat, so dass die Banken sehr viele bezahlte Schulden hatten. Das europäische Gesetz hat dann gesagt, man muss da etwas zu machen. Man muss diese Eigentümer verkaufen. Das heißt, Spanien hat dann diesen äh, Regierungsorganismus kreiert, der teils durch Investoren finanziert wird, die fünf größten Banken in Spanien, und teils der Regierung, der spanischen Regierung. Es waren 55 Prozent Banken und 45 Prozent Regierung. Es, eine Sache, die wir nicht darüber wissen, ist, es gab sehr viel Eigentum, es gab sehr viel Land und man weiß nicht so genau, wie viel. Man redet über tausende und tausende Eigentumsgegenstände durch die gesamte spanische Population. Diese wurden dann verkauft und zwar zu diesen -Fonds. Das heißt, es kamen sehr viele verschiedene Fonds, haben die gekauft und bis zum heutigen Tag weiß man nicht, wie viel davon verkauft wurde, wie viel davon geblieben ist und die, das Europäische Par Parlament kam dann zurück und hat gesagt, obwohl dieser Organismus kreiert wurde durch private Unternehmen und auch öffentliche Institutionen. Das gesamte Land muss trotzdem die Schuld bezahlen. Also das, was teilweise von privaten Institutionen kam, muss trotzdem von allen bezahlt werden. Und noch eine Anmerkung zum 2012 ist dieses Unternehmen gegründet und danach wurde es, ist es außer Kraft getreten und man weiß auch nicht, wie viel davon verkauft wurde, wie viel zurückverkauft werden muss. Es gibt viele Fragen, die noch offen bleiben und vielleicht kann da Laura noch was zu sagen.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 Danke. Ähm, Eva, du wolltest auf die Frage von Joana und auch die Frage zum Thema Umwelt und Wohnen eingehen. Yes, uh, ja, vielen Dank. Über die Golden Visas, das ist ein großes Problem, beziehungsweise eine große Sache in südeuropäischen Ländern. Ich kann zum Beispiel über Zypern sagen, das Golden-Visa-Problem ist das größte, was es da jemals gegeben hat. Was Sie gesagt haben über die Leute, die nicht in der EU sind, die können Eigentum kaufen und bekommen dann ein Visum für fünf bis zehn Jahre. Das sind die Golden-Visas, wenn sie das nicht wussten. Es gibt... In manchen Ländern 500.000, es gibt in anderen Ländern viel weniger, 250.000 und es gibt dann israelische oder russische oder chinesische Investoren, die kaufen in der EU eben Eigentum und haben dann dieses Visum automatisch. Und Zypern ist furchtbar dahingehend, weil zusammen mit dem Staat durch eher mafiöse Investoren, sehr große Gebäude gebaut wurden, die nur für diese Golden Visas benutzt wurden. Und seitdem wurde der komplette Markt durch diese Häuser verändert. Die sind teilweise komplett leer, weil die nur für diese Wiesen da sind und die gesamte Umgebung wird Komplett verändert. Die Preise verändern sich, aber auch die Nachbarschaft mit leeren Gebäuden ist ebenfalls leer. Es gibt keine Läden, es gibt gar nichts. Es ist wie eine Geisterstadt oder Teile einer Geisterstadt. Und weil die Gebäude nicht belebt werden, wenn da niemand drin wohnt, dann verkümmern die oder verkommen die. Und das ist alles ziemlich tragisch. Es gibt leider keine Eingrenzung dafür, es gibt Profite für die Regierung. Deshalb denke ich, dass diese Golden Visa äh, Gentrifizierung generieren und dass das eine generelle, ein generelles sehr großes Problem ist durch auf dem, auf dem äh, Immobilienmarkt. Bezüglich der Klimakrise würde ich gerne sagen, dass es viele Gruppen gibt, die dafür kämpfen, Wohnungen zu verteidigen, Wohnraum zu verteidigen. Aber irgendwie ist das nicht möglich, diesen Kampf von der Klimakrise zu separieren, weil es so viele Aspekte gibt, die ebenfalls in den Wohnraum reinfallen. Deswegen würde ich jetzt gern ein paar Probleme teilen. Die, das Eigentum, die Immobilien sind jetzt relativ grün. Es wird immer grüner und dieses Greenwashing des Immobilienmarktes ist etwas, was von vielen Aktivistinnen negativ beäugt wird und kritisiert wird, weil die Rhetorik von Grün, von Green, ist eigentlich nur eine Provokation, weil es überhaupt nicht grün ist. Und das ist einer der Aspekte, wogegen gekämpft wird. Dann gibt es die Tendenz, Häuser zu renovieren weil das natürlich benötigt wird. Das ist also eine gute Sache. Aber wenn da soziale Maßnahmen dabei sind, die Preise senken und die, die soziale Ausschließung hervorrufen, dann ist das eher eine antisoziale Veränderung. Und Entschuldigung, ich höre in zwei Minuten auf. Ich würde gerne sagen, dass viele Kämpfe für die Klimakrise, auch Kämpfe für den Wohnungsmarkt sind. Und nicht nur in modernen Regionen, sondern auch in ländlichen Regionen gegen die Industrialisierung von Landschaften, gegen Kohleabbau, gegen die Privasi Privatisierung von Land. All das ist auch trägt für den Wohnungsmarkt dazu bei. Und ich habe vorher schon gesagt, dass es sehr wichtig ist, Privatbesitz zu limitieren, weil da nicht nur der Profit von großen Unternehmen verkleinert wird, sondern wenn man die Frage von gemeinsamen Land, also dem Stück Land, was uns allen gehört, natürliches Land, wenn man das nicht in die öffentliche Debatte bringt, werden wir auch da keine Antwort auf die Klimakrise finden. Wir müssen unbedingt diese Obsession aufhören und wir müssen uns auf die Vergemeinschaftung konzentrieren.